Ich sitze an meinem Tisch und werfe eine Orange in die Luft. Meine Klassenkameraden jagen sich durch den Raum. Es wird nicht mehr lange dauern, bis mir einer von ihnen im Gesicht klebt. So endet es jedes Mal. Wie aufgescheuchte Hühner hüpfen sie durch den Raum. Aber ich brauche Ruhe. Warum versteht das denn keiner? Ruhe! Ist es nicht das, wofür Pausen da sind? Als ich die Orange das nächste Mal fange, zieht sich einer meiner Nägel durch ihre porige Haut. Der Schnitt ist tief und setzt ihren Geruch frei, welcher mir in die Nase steigt. Ich hasse Orangen. Wie sehr ich sie hasse. So sehr, wie die Leute, die Kindern an St. Martin, ihre Taschen mit Orangen füllen, anstatt mit Süßigkeiten. Wie sehr müssen sie Kinder verachten. Oder mein nichtsnutziger Vater, welcher mich immer zwang, diese zu essen. Wegen des Vitamin C schallte es höhnisch in meinem Kopf. Ich erinnere mich noch gut daran, wie der giftähnliche Saft aus meinem Mund lief, an meinen Lippen und meinem Kinn vorbei auf den Boden tropfte. Mein Mund schwoll an und meine Zunge versuchte, vergebens das Stück Orange in Richtung meiner Lippen zu pressen. Ich bin immer noch erstaunt, keine Verätzungen davongetragen zu haben. Widerlich. Jeder Zentimeter, jeder Millimeter meines Körpers wehrte sich gegen ihr vordringen. Mit diesen Gedanken fange ich an, einige Strukturen in die Haut der Orange zu zeichnen. Wie sehr sie es verdient hat zu leiden. Ihre bloße Existenz ist reine Provokation. Nach einiger Zeit ist sie komplett entblößt. Die Zeichnungen strecken sich wie Kucklöcher über ihre Haut. Sie legen mehrere Schichten frei. Und gewähren immer tiefere Einblicke. Wie hässlich du bist. Eine Pfütze mit Saft, den die Orange während meiner künstlerischen Arbeit verloren hat, befindet sich vor mir auf dem Tisch. Und dabei war ich noch so gut zu dir, Schwächling. Wäre die Orange ein Gesicht, wäre ich jetzt am Schädelknochen angelangt. Der Schnitt würde die Schale wie zwei Hautlappen trennen. Jetzt wäre ich in der Lage, ihre Haut mit meinen Fingern abzuschälen. Ganz langsam. Und qualvoll. Als ich aufblicke, werden mir meine Klassenkameraden wieder bewusst. Ich sehe, wie ein Mädchen mich erst entgeistert, dann erzürnt anstarrt. Sie geht auf mich zu und reißt mir die Orange aus der Hand. Danke, dass du mein Mittagessen zerstört hast. Mit diesen Worten verlässt sie mich und ich bleibe an einem Tisch, der mit dem Blut einer Orange geschmückt ist, zurück. Zufrieden schaue ich aus dem Fenster. Wie war das nochmal? Blut für Blut?